Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 2 voraus. Zumindest, siehe links unten. Jetzt wieder umformen, diesmal im Raum Geometrie. In, äh, auf der Ebene haben wir schon ein Beispiel gesehen, ein einfaches zugegebenes Beispiel, dem Quadrat. Daher, danach haben wir aber auch ein Beispiel mit Umformen im Satz von Pythagoras gesehen und jetzt sind wir in der Geometrie der Ebene und machen wir sofort ein, äh, Entschuldigung, des Raums und machen wir sofort ein Beispiel. Das Volumen eines geraden Zylinders ist 530 Kubikzentimeter, seine Höhe 70 Millimeter. Wie viel ist seine Fläche? Okay, wir wollen die Fläche berechnen. Da ist jetzt die Formelsammlung mit des Raums. Wir wollen die Oberfläche, die ganze Oberfläche ist da gemeint, ja, berechnen. Und wo ist jetzt Zylinder? Da. Also müssen hier diese Formel benutzen: 2πr hoch 2 plus 2πr mal h. Oder 2πr mal, Klammer auf, r plus h. Und was braucht man dafür? Den Radius in die Höhe. In der Aufgabe, ist zwar die Höhe gegeben, der Radius aber nicht. Hä? Na, was sollt ihr dann machen? Das ist aber eine Frechheit. <lacht> man macht uns das Leben so schwer. Und blöde Mathematik, wie auch immer. Und jetzt hier. 2 äh, Pi r Quadrat. Also da haben wir die Formel einfach aufgeschrieben aus der Formelsammlung. Ja? In der Regel bei der Prüfung gibt es immer eine Formelsammlung und da kann man das auch finden. Also wenn man die Formel betrachtet, schon gesagt, ist die Höhe da, aber nicht der Radius. Was kann man machen? Schaut man hier in der Aufgabe, außerhalb der Höhe, doch noch was anderes gegeben ist. Und das ist tatsächlich der Fall, das Volumen ist auch gegeben. Mhm. Volumen, schauen wir mal wieder in der Formelsammlung, kann man etwas mit dem Volumen tun. Da steht die Formel fürs Volumen. V ist Pi mal h. Schreiben wir das wieder auf. V ist Pi mal h. Und was ist hier in dieser Formel gegeben? V, das Volumen, 530 und die Höhe 70. Okay. Hm. Äh, das bedeutet, das einzige Unbekannt ist der Radius. Also grundsätzlich könnte man das berechnen. Nur. Hm. Aufpassen, da sind verschiedene Einheiten, Zentimeter und Millimeter. Erst muss man eine von beiden umwandeln. Am einfachsten geht das jetzt, dass man 70 mm in Zentimeter umrechnet. Wenn man das nicht in Erinnerung hat, bitte schaut ihr noch einmal das Kapitel über Einheiten. Äh, 70 mm, das ist durch 10, also das sind 7 cm. Also somit haben wir ähnliche Einheiten. Formen wir erst zunächst einmal die Formel fürs Volumen auf R, auf den Radius um. Also zwischen Pi und R steht nichts, also ist einmal Mal gemein, zwischen R und H ist auch einmal Mal gemein. Dadurch müssen wir die Gegenrechnung benutzen, also durch das Ganze Pi mal Höhe. Also das bedeutet, wir haben jetzt die beiden auf die andere Seite gebracht, also das R zum Quadrat ist V Volumen durch Pi mal Höhe. Und die Gegenrechnung vom Quadrat ist die Wurzel. Also das bedeutet jetzt auf dieser Seite, jetzt wird die Wurzel und hier wird das Quadrat verschwinden. Und wir haben einfach die Seiten gewechselt. Das geht auch bei so einer Gleichung. Das bedeutet der Radius ist die Wurzel aus dem Volumen durch Pi mal H. Und... Äh, wenn man das jetzt hier die, die Rechnung äh, macht, das Volumen ist 300, äh, 530, 530 durch Pi mal 7 und die Wurzel daraus ziehen. Ja? Und wenn man diese Rechnung macht, kommt man auf ungefähr 4,9. Ja? Das bedeutet... Jetzt können wir wieder zurück zur Formel für die Oberfläche. Hier habe ich allerdings die andere Formel benutzt, aber das macht keinen Unterschied. Also das sind eh die gleiche Formel, wo man einfach das R und das Pi und das 2 hier herausgehoben wurde. Aber über herausheben werden wir später besprechen. Also benutzen wir sowieso einfach eine der beiden Formeln, die hier für die Oberfläche des Zylinders denn wir haben jetzt diese am Ende benutzt, ja. und ersetzen wir das eher durch das Ergebnis, das habe ich hier noch nicht geschrieben, aber das habe ich hier gesagt, das Ergebnis, wenn man diese Rechnung hier macht, 530 durch b mal 7, und die Wurzel herausziehen, dann ist das Ergebnis 4,9, also muss man 2 pi mal 4,9 mal Klammer auf 4,9 plus 7 Klammer zu berechnen und das ist ungefähr 366,4 Was sind das? Was haben wir überall benutzt? Zentimeter von der Radius, Zentimeter von die Höhe, also Zentimeter Quadrat, Quadratzentimeter. Danke sehr.